Hi und willkommen. Mein Name ist Aniraj B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Ja, warum bin ich hier bei den Meilensteinen? Ja, da mal geguckt unter klassisch, was man hier noch so alles machen kann. Und ich habe zwei Dinge gefunden, von denen ich denke, die kriegt man in diesem Part hier noch hin. Ne? Und zwar einmal als hier als zu im Bonusspiel 98.000 Punkte oder mehr. Ich habe bis jetzt glaube ich mit jedem Charakter über 100.000 Punkte hier bekommen, also ja, dürfte kein Problem sein. Und hier steht Besiege Dracula. Und ich nehme mal an, das Bild sagt Richter, aber ich würde sagen, Simon Belmont soll wir mal ausprobieren. Dann kriegen wir vielleicht als Endboss Dracula, weil Dracula ist aus Castlevania und ja, mal gucken, ob wir diese beiden hier, ob wir darauf hinarbeiten können. Ja, habe ich überhaupt Quadrat zu? Ich glaube nicht, oder? Nö, habe ich sogar gar nicht. Gott verdammt, warum sagt er mir denn dann? Ich das machen soll, los. Simon. Smashvania, rote äh, Simon. Okay. Wenn Simon nicht ist, dann hoffentlich Richter. Ich habe jetzt nicht seinen Klamotten geändert. Lass mal gucken, wenn wir noch hier sind. Oder so. Also einer von den beiden wird ja wohl Dracula als... But, okay, wollte sagen. Mit einer von den beiden mit ja wohl Dracula als finalen Boss haben, ne? natürlich die männlichste farbe von allen pink und dann gucken wir mal spielen wir mit den beiden castlevania charakteren den klassischen modus spiel äh, den klassischen modus durch Smash smashvania der muss gegen monster oder so kämpfen nehme ich mal an. ich kann auch ich kann mich auch drehen das haben wir noch gar nicht gespielt ne? wir haben im richter gespielt Aber er hat fast genau die gleichen angriffe mal die Reichweite von dem Teil an. Hey. Falsch Richtung. Na <lacht> frisst <hat. lacht> Mein Gott, er sieht voll dämonisch aus. <lacht> Sehr cool. Also einen von den beiden werden wir ja hoffentlich Richt, äh, dracula als finalen boss haben also so oder so alter Ist das? Boah. Boah, jetzt werde ich meine schon wieder äh, Okay, der macht mir irgendwie schwer habe ich so gefühlt oh bin ich genauso groß wie du ja was machst du jetzt sterben was macht da jetzt mein gott ich habe kam ich darauf klar dass ich gewachsen bin Bayonetta und finstrapid Rapid, denn der, ich der, der, der, der, der, der, der, der, der, der, jetzt ein sein Schild nicht deaktivieren sollen, ne? so, ich peitsche dich aus, bei Darauf stehst du noch, oder? <lacht> Hier ist irgendwie so eine krasse Meme von Pichu irgendwie. Weil pitch macht aus irgendeinem Grund mit jedem seiner Angriffe an sich selber Schaden und... Deswegen ist irgendwie voll die Nomad so, mit Pitcher, wo der sich immer in irgendeinem Raum versteckt und sich selber auspeitscht. wenn <lacht> die irgendwie krass. Hm. Oh. Alter. eigentlich gut diese flamme kannst du irgendwie gegner irgendwie beschäftigt wenn du von zwei seiten angegriffen wirst kannst du in einen gegner irgendwie damit trennen ist <lacht> das Ich rüste mich hier erstmal aus, ne? So, oh, Was macht die fertig. <lacht> ich habe seine ding weggehauen mit meiner Axt. Hat noch ein Pokéball. mich nicht das Ding anzugreifen? Okay, gut. Mehr. ich treffen nicht. Gut. Yeah. Okay, da war episch. Das war episch. Das war der Tod. 0.1. Hat mit den Prozentzahlen zu tun oder was? Ich glaube ja, ne? wie soll man das bitte schön mit snake hier schaffen auf 5.0 ohne zu verrecken ich meine die schwierigkeit die tut es ja immer erhöhen wenn man gewinnt also wie soll man das hier bitteschön genau schaffen Schon wieder so eine sache für die extrem pros hier ne? schnitter uh. Weil sie wissen was dafür für ein schwert ist wo oh, kommst du mal noch damit ja, oh, der schwarze ritter und feiern dem 9 und 10 wir darf weder des feiern im universums Genauso brutal stark wie Eike, der halt, wenn man den als spielbaren Charakter hat, wortwörtlich unbesiegbar. Wir hatten Angriff, der irgendwie den finalen Boss des Spiels irgendwie dreimal erledigen konnte, äh, dreimal erledigen könnte. Ja, natürlich hat man den natürlich dann nicht in diesem Kampf. Na ja, komm her, John von Joe da. Ah. Oh. Nein, nicht ich, ich soll da rein. Du. Was hat? Ah. Oh. Oh, du besser. Was mir luft jagen ne? ja, sehr gut du jod ja, blauflammen Was ist das so es kann nur einen geben das gar nicht mehr Richter ist ich nehme an das hauptcharakter von castlevania irgendeinen anderen teil Nee. das muss jetzt sein soll ich will mal gucken ob das stimmt hier mit diesen ein ich will mal diese eine plattform erreichen die ich sonst nie erreichte die ich sonst nie erreiche Oh nein. Lass mich durch. Lass mich durch. Okay, vertagen wir dann doch mal. Wie willst du da durchkommen? Ich habe mal von der rechten Seite versucht, aber da kommst du nicht durch, ne? Ich weiß halt nicht. Ja, guck mal, wir kriegen immer 120.000 Punkte hier. zu 80.000 zu kriegen, das wird ja wohl. Ja, und da ist Dracula. Ich spiel mal mit Richter danach auch direkt. What is a man? A miserable pile of secrets. Äh, wat? Kann ich treffen? denkst du nicht alles ein bisschen zu krass was du da machst kann er seine fresse treffen bestimmt irgendwie verlangen ans spiel angesiegelt, angesiedelt ne? ich schon fast sagen er ist ein bisschen einfacher als die anderen Bosse in diesem spiel Bin ich mir halt nur ein dann ich natürlich von allen möglichen sachen hier getroffen Ach, komm schon wieder wegen so einen dreck hier verloren ey. es um. Jetzt war brennen. Noch eine Form. Oh Gott. schon gewundert War ein bisschen zu einfach bisher. Dann kann ich überall treffen. Oh Gott, der war gut. Dinge sehen. aber da war jetzt auch nicht so schwer. Aber ich muss natürlich wieder einmal verrecken. Weil das gehört natürlich dazu, ne? Also oh, Simon ist drauf auf dem Bild. Dann sag mal, weil ich weiß, ne? Ich muss ja noch. <lacht> und soll ich mal musik hier von castlevania wenn anhören ist richtig geil schon gewundert, warum nicht der dracula kampf thema hier abgespielt worden ist also hat das, das ich kenne die symphony of the night oder irgendwie sowas, was ist das spiel vom mutter kommt ich weiß nicht Na, gleich machen wir jetzt noch mal mit Richter dann haben wir die Castlevania Charaktere schon mal aus dem Weg geräumt ne also wir kriegen jetzt so möchte ich mit dem nämlich das dinge machen komm schon geh kaputt Dumm. Was ist denn denn da? Was ist das? könnte man wird irgendwann langweilig aber nö ich werde irgendwie nie besser in diesem spiel weil ich immer so gut wie alles hier treffe anscheinend aber trotzdem war äh. war eine sehr komische wahl hat man direkt zwei castlevania charaktere hinzugefügt hat, die fast gleich spielbar sind. War irgendwie merkwürdig. Das sind ja sogenannte Echo-Charaktere, jetzt, wenn irgendwie ein Charakter ist, der fast genauso spielbar ist wie ein anderer Charakter. Wie Marv oder Lucina. Oder Peach und Daisy. dass zwei Charaktere auf diese Weise vorgestellt haben, von dem einer den anderen Echo irgendwie, von dem man irgendwie nicht weiß. War irgendwie komisch. The Mill. Dunban perücke Cool. Charakter. Tonlink. Alles klar. Dann haben wir alle links schon mal. Dann haben wir alle linken Typen. Was ist das? gesagt, frisst das? Warum fristen du das nicht? wo ich treffe damit nur nicht entscheidend du mal stehen? so damit gefangen halten und dann denen machen ich glaube, das Holy Water, oder? Okay. Ja, da habe ich es gemacht. Was? Ich wollte nicht fangen. Weg damit. Du gibst mir eine Bombe, hat Mein Gott. während er der da dran, liegen, kämpft nun mit ja, wollte schon sagen black knight sagt mir jetzt nichts was ich komme mit dem bus auf dich zu mama direkt mit richter noch ne? mal beide charaktere schon mal Eliminiere die echos Hahaha, <lacht> <lacht> ich verstehe ja, weil er ein Echo-Karakter ist. Ich merke gerade, ich glaube, ich weiß, wie man mit Snake das hier machen kann. Man geht einfach auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad und dann tut man einfach Dings, ne? Von da aus anfangen dann müsste man so ungefähr bei 5 sein wenn man hat bisher perfekt gemacht hat ne? ich glaube, so macht man das dann sagt ja nicht irgendwie starte mit fünf oder so ne? fängt dann einfach bei null an oder so dann geht das level halt immer nach jedem kampf hoch nein man oh, wird da oben ja auch noch gar nicht, ne? dunkle Samus. Oh Gott, das ist. Oh Gott. Was ist das? Der Pilz ist echt nervigste, nervigste Item, was dazu gekommen ist, wenn die Gegner das haben, finde ich. Easy. Machen die Münzen. Da war wir ein paar von eins... Wir haben sogar einen münz counter da unten. Hochball. Raichu, Alola Raichu, glaube ich. Oder Mega Stein. Mega Raichu. Oder Alola, ich weiß es nicht. Ich glaube Mega Stein. 100 Münzen nicht ich golden. Weiß nicht, was mir abbringt, aber... <lacht> mehr bringt, aber mach mir eigentlich. Die mal kaputt hauen, ja, ne? Oh, ich bin jetzt golden ich glaube das macht mich einfach nur stärker ne? Keine ahnung ich bin jetzt gold Your argument ist invalid lucina Das lied ist auch von awakening glaube ich ich weiß nicht mehr genau was für ein lied so ungefähr ist aber also ein normales kampfthema irgendwie so von irgendeinem level was weiß ich erste klasse chrome den haben wir auch noch nicht das ist mehr oder weniger. war das von Ike? Na Boss kampfthema Thema. Ja, scheint irgendwie Angriffe vom Marv und und von Roy und von Ike zu haben. Das ist cool, irgendwie sind Ford ange von Reuiger, der diese tanzende Klinge von Marv und ihr Eva von Eik gehabt. Krass, als dunkler Pitsthema. thema Ich habe ehrlich gesagt, gestern ein bisschen Kid equals uprising wieder ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht wieso. Weil das spiel voll brutal schwer irgendwie auf den höheren schwierigkeitsgraden War ganz schön geraged, und wir sehen wie ich den gefangen habe bist dich. Meins. denk nicht. aber die really. world shall be better off without you. Ah. Oh. Tut eine Nullbombe einschlagen. Wie sind die Dinger, glaube ich? Weil mehr oder weniger Atombomben sind, die irgendwie Natur erschellen. Kennen. haben wir den schon, ich glaube nicht ne Ich mag du hab gehört, du magst Feuer. Ihr yeah. oh, kennt's Thema. Alter Boom alter wir ja, wollen einen rekord mit denen aufstellen hier 3.4 ja aber dracula werde ich leider nicht schaffen obwohl ich könnte tickets einsetzen aber ja, mache ich sogar man auch hinter uns ja, Wenn ich mich zu doof anstelle dann kriegt die Punkte auch nicht. Also ich genug Punkte, nehme ich an. Und sagt den treffen. So, jetzt will ich mal gucken. wie willst du da hinkommen ich verstehe das nicht ach muss ich hier so warten bis das so nah dran ist hier, ich habe gesehen das schwarze loch muss irgendwie die dinger da einsammeln und vor warteten so lange hallo soll ich jetzt hier Dings einsetzen oder nicht tickets ich glaube ja ne what is a man A Miserable little Pile of Secrets. Wollen Enough Talk. it You. Alter. Ja, ich glaube, das ist auch cool das Thema. Er ne? ja, ist auch cool das Thema. Da, da, da, da, da, da, da, da. Ja, davon werde ich jetzt erledigt. also auf. Und schon erste Form wenigstens. Aber diese Kombinationsangriffe, ne? Finde ich ganz schön krass. Oh nein, Nur noch am Leben. Kaputt! Oh Gott. Okay, erste Phase schon mal geschafft. Ich bin immer noch am Leben. Am Leben. Ich bin immer noch am im Leben. Jetzt aber nicht mehr. <lacht> so, komm schon. Boom. Mit Hölle ist schwer, aber. Komm schon. meine ganzen angriffe machen gar nichts so, ich habe noch fünf tickets oder so ne? ja, bloß nicht dass ich das nicht schaff. Autsch. Mal schauen. zwei versuche boom so, wenn ich jetzt nicht 9.9 krieg, ne? War nur 5 Punkte oder so entfernt, 0,5. Ja, schon. Das ist eine Menge Punkte. Nein, das soll jetzt nicht wahr. Willst du mich verdammt noch mal verarschen? 9.8. Oh. Dort hat noch ein Nachspielspiel. Boah, ich hätte das vorher aus der Welt hier kriegen können. Ey. Diesen Versuch, wenn ich nicht noch einen Punkt hier kriegen können. Habe ich versucht, aber mal irgendwann mit Ike oder so. Irgendwann, wenn ich noch mal so nah dran komme an der Zahl, mache ich das wieder mit den Tickets. Oder der hat mich jetzt ja was soll es? Es ist nicht so unmöglich wie im vierten Teil oder in irgendeinem anderen Smash Bros. Also, wenn ich mir das hier sehr viel einfacher ist, in dem Spiel ja durch dingen zu erreichen, also das beruhigt mich schon. Es ist nicht so unmöglich. Oah. Ja, ich so ein Ding getroffen. wurde castle gehört Castlevania so ganz schön schwer sein? Weil <lacht> alle Spiele so von der Nintendo-Ära irgendwie Super Nintendo-Ära sind irgendwie voll brutal schwer. So Ninja-Gaiden und also was Ghosts and Goblins, all diese Plattformers jetzt nicht Mario heißen. Wir sind alle brutal schwer gewesen damals. Äh. Äh. Wollte <lacht> ich wieder zu so viel. Nicht war auf die zugedüst. Also war. War ja schon zwei neue Charaktere hier mal angespielt. Die sind beide nicht so schlecht finde ich. Mit gut hat die so viele Sachen zum Werfen haben, und so eine riesige Reichweite haben. Ich kann irgendwie das Feuer irgendwie auf jemanden werfen und den so ein paar Sekunden am Ort festhalten, genauso wie bei Nesses äh, Feuer, PK Feuer hat irgendwie genau den gleichen Effekt. Da fand ich schon gut. Mit den Charakteren hast eine Reichweite, hat. dann kannst du die direkt treffen. Gefangen, sind am Ende der Karte und du kannst sie mit der Peitsche von aus treffen, weil die halt so eine riesige Reichweite hat. Glückwunsch. Was? Guck mal, der macht voll die Jojo-Pose. Warum hat er eine Katze? Er sieht fast so aus wie Auf jeden Fall. Richter Bellmann. Okay, der ist verwandt mit Simon anscheinend. Knackrack. und Ich habe mein Ticket wieder zurückbekommen. Kriege ich immer, wenn ich irgendwie einen Charakter abschließe? Hab ich habe noch nie darauf geachtet. So, da ist Mega Man. Natürlich kommt jetzt Mega Man. <lacht> oh. ja, mit dem mache ich als nächstes den klassischen Modus. So, ich hoffe, der ist jetzt nicht auf 9.8 oder so eingestellt. Geh mit deinen limon weg, wohnen dein Zitronen, meine ich. Boah. Ich glaube schon fast, der ist auf 9,8 eingestellt jetzt. Ich denke, gar nicht getroffen krieg. Ja. Oh, Nein. auf den Arm nehmen, ey. Wenn er steht direkt der, natürlich da in Sicherheit. Boom. Ich kann genau hier stehen. Genau ja, nun, ich kann den von hier aus treffen. Was ist mit dir ich natürlich aus der Fusion herausgezogen, aber sehr clever. Weil er weiß nicht was er machen soll weil ich aufgeladenen angriff einsetzt einsatz oder was so boom mega mann kämpft nur mit boom kappi Kapi, kappi meine ich oh, verwende dreimal ein ticket äh, ja stimmt oh, das ärgert mich jetzt gerade so, ne? so aber das machen wir als nächstes dann so, da muss ich dann noch mal machen weil halt 45 sekunden das habe ich nicht geschafft den aber auch noch mal in der shop anzubieten wir haben schon hier voll zeit überschritten aber was soll's da habe ich kriege heute noch alle charaktere wenn das so weitergeht was mal mit dem sonntags schnäppchen da gibt es irgendwie hier so was ne? ich warum ich so mi klamotten hier bevorzuge aber warum nicht ja, ist halt auch schön billig also du nicht aber was soll's gott dann war es für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder von Let's bei super smash und Ultimate. ich bedanke als zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge